Wie sagt man so schön? Minecraft wird nie langweilig. Naja, selbst das meistverkaufte Spiel der Welt verliert von Jahr zu Jahr immer mehr Nutzer. Und genau aus diesem Grund sind Mods die perfekte Lösung. Sie bieten dir ein komplett neues Spielerlebnis, fügen neue Biome, Kreaturen, Waffen, Werkzeuge und vieles weitere hinzu. Dabei wissen viele nicht mal, wie sie diese sehr, sehr einfach installieren können. Und genau aus diesem Grund dieses Video heute. In diesem Tutorial zeige ich euch nämlich, wie ihr Mods kostenlos und einfach installieren könnt. Wenn euch das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 Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal und heute zeige ich euch, wie ihr für Minecraft Mods, also Modifikationen, installieren könnt. Ganz kurze Info, was sind Modifikationen überhaupt? Das sind kleine Dateien, die das Spiel verändern in neue Gegenstände, Biome... Kreaturen, Waffen, alles Mögliche hinzufügen. Damit wir jar dateien also die Mod-Dateien und Erweiterungen von Minecraft ausführen können bzw. installieren können, müssen wir uns erstmal die Software für die Programmiersprache Java downloaden. Dafür gehen wir einfach auf java.com/de/download/manual und scrollen dann hier runter. Und sehen jetzt hier Windows als Kategorie und gehen dann hier auf Windows Offline 64-Bit. Sofern ihr ein 64-Bit-Betriebssystem betreibt, wovon ich ausgehe. Klickt ihr hier drauf und speichert euch die Datei ab. Jetzt geht ihr in eure Downloads und nehmt euch hier diese JRE-Datei.exe. Die braucht ihr jetzt und macht einen Doppelklick. Und dann sollte sich dieses Installationsfenster hier öffnen. Hier müssen wir uns einfach durchklicken installieren. Und hier ist der Status, hier wird Java jetzt gerade installiert, das sollte nicht so lange dauern. Und wenn die Leiste dann voll ist, dann habt ihr Java erfolgreich installiert, steht hier dann auch nochmal. Und dann könnt ihr hier auf Schließen gehen. Um zu überprüfen, ob wir Java wirklich installiert haben, sollten hier diese drei Apps sein, also Java konfigurieren, auf Updates prüfen und Info zu Java. Wenn die drei hier vorhanden sind, dann habt ihr Java richtig installiert. Wenn nicht, dann solltet ihr es nochmal installieren. Als nächstes brauchen wir die Erweiterung, mit der wir dann die Mods in Minecraft installieren können. Die nennt sich Minecraft Forge. Da können wir jetzt auch einfach mal eingeben Minecraft... Und dann gehen wir hier auf die erste Seite. Und jetzt werden uns hier an der Seite schon alle Minecraft-Versionen aufgelistet. Also wenn wir da mal auf Plus gehen, sehen wir mal die Unterversion. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal die 1.16.5. Warum die 1.16.5? Ganz einfach. Da es für die 1.18 oder die 1.17 eben noch nicht alle Mods gibt. Selbst für die 1.16 gibt es viele Mods noch nicht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, fast alle Mods gibt es für die 1.12.2 oder die für die 1.8.9. Aber wenn ihr in neueren Versionen spielen wollt, könnt ihr auch die 1.16.5 nehmen. Wie gesagt, bei der 1.18 gibt es nur wenige Mods. Wenn ihr dann hier eure Version ausgewählt habt, geht ihr hier auf Show All. Da werden euch jetzt hier alle Änderungslisten angezeigt, wann die letzte Version für diese Minecraft-Version eben rausgekommen ist. Wir nehmen natürlich die allerneueste. Dafür geht wir hier oder hier, das ist komplett egal, einfach auf Installer. Und jetzt landet mich hier auf so einer Werbeseite. Die ist nicht wichtig, denn hier oben, die müssen wir einfach ignorieren, hier oben läuft ein Countdown runter. Und wenn der runtergelaufen ist, können wir hier einfach auf Skip gehen und speichern uns diese Datei jetzt hier ab. Wenn wir dann diese Forge 1.16.5 installer.jar haben, das ist eben so eine Java-Datei. Die können wir nur ausführen, weil wir vorher Java installiert haben. Dann müssen wir jetzt Forge auch erstmal installieren, indem wir einen Doppelklick darauf machen. Und dann sollte sich dieses Fenster hier öffnen. Dort gehen wir auf Install Client. Okay. Und jetzt wird das Ganze hier installiert. Und wenn dieses Fenster dann hier aufploppt, dann habt ihr es erfolgreich installiert. Dann könnt ihr auf OK gehen und dann schließt sich das. Und dann habt ihr Minecraft Forge installiert. Falls das Ausführen von Jar-Dateien bei euch nicht funktioniert, habe ich hier die perfekte Lösung für euch. Dann gebt einfach bei Google ein Jarfix und geht dann hier auf Jarfix Download. Das ist der richtige Link hier. Oder auf anderen Webseiten, das ist komplett egal. Geht hier einfach auf Download für Windows, Download für PC. Und dann speichert ihr euch diese Datei hier ab und führt auch die noch einmal aus. Also wir machen jetzt hier auf die Jarfix.exe auch wieder einen Doppelklick. Und jetzt habt ihr Java sozusagen gefixt und jetzt sollte das ganz normal wieder gehen. So, wir können jetzt einmal im Launcher nachschauen, ob Forge wirklich installiert wurde. Ja, yep, und wir sehen schon, wenn wir jetzt hier den Minecraft Launcher öffnen, haben wir hier in, unsere Vers in unseren Versionen... Sprachen lernen, Bubble. Diese Forge-Version mit diesem Logo hier, 1.16.5, Forge 36.2.34, das ist genau die, die wir runtergeladen haben. Und damit jetzt sich ein paar Dateien und Ordner generieren, so wie sie später sein sollen, müssen wir das ganz kurz einmal starten, also auf Spielen drücken. Und wenn ich es jetzt einmal gestartet habe, müsste es auch wieder schließen. Das war wie gesagt nur, damit die Dateien an dem Ort sind, wo sie sein sollen. Und jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten, und zwar zum Installieren und Auswählen der einzelnen Mods. Dafür gehen wir als erstes mal auf die Seite CurseForge. Wirklich die einzige Seite, bei der ihr hundertprozentig sicher und ohne Viren oder schädliche Dateien Mods auf eurem PC installieren könnt. Der könnt ihr absolut vertrauen, dieser Seite. Wenn wir da drauf gegangen sind, müssen wir hier noch einmal auf Minecraft gehen, weil die bieten auch Mods für andere Spiele. Und wenn wir jetzt hier auf Mods gehen, haben wir jetzt hier schon mal ganz, ganz viele Mods in unterschiedlichen Kategorien, die ihr auswählen könnt. Zum Beispiel eine sehr empfehlenswerte Mod ist diese Just Enough Items Mod, wo ihr eben am Rand alle Items sieht, die ihr habt. auch aus Mods und so. Und da könnt ihr auch direkt die Crafting-Rezepte nachschauen und so weiter. Hier gibt es wirklich hier Adventure, ähm, Technologie, Essen... Werkzeuge, Rüstung, Waffen. Also da gibt es wirklich richtig viel, was ihr euch downloaden könnt. Ihr könnt natürlich auch einfach euren Mod-Namen bei Google eingeben. Zum Beispiel Ice and Fire Mod geht ihr hier drauf. Und wenn ihr jetzt diese Mod hier installieren wollt, dann müsst ihr ganz wichtig hier auf Dateien gehen und euch dann hier eure richtige Spielversion raussuchen. Ihr seht schon, die gibt es nur für, ähm, bis 1.16.5. Aber es hätte ja auch sein können, dass es sie zum Beispiel für 1.18 auch gibt. Und dann wäre das die falsche Mod-Version gewesen. Deswegen, wir gehen dann hier auf die allerneueste von 1.16.5 runterladen jetzt läuft ja auch ein Countdown runter, den müssen wir noch kurz warten. Und dann gehen wir hier auf Datei speichern. Wenn wir sie dann hier in unserem Download-Ordner haben, diese Mod-Datei, dann machen wir einmal Rechtsklick ausschneiden oder einfach STRG X und jetzt gehen wir auf dieser PC, auf eure Hauptfestplatte, Benutzer, eure, euer Benutzerkonto und jetzt müsste ich hier oben bei Anzeigen und dann Einblenden hier ausgeblendete Elemente anmachen, also da muss ein Haken sein, das geht auch auf Windows 10, ich bin jetzt hier gerade auf Windows 11, da sieht es ein bisschen anders aus, aber ihr könnt auf Windows 10 zu 100% auch hier oben in der Leiste das einstellen, dass ihr eben ausgeblendete Elemente auch anzeigen lassen könnt. Das machen wir nämlich damit wir Zugriff auf diesen App-Data-Ordner hier haben, Dort gehen wir rein, dann auf Roaming, dann auf Punkt Minecraft. Und in diesem Ordner sind jetzt alle Dateien von eurer Minecraft Java Edition Installation gespeichert. Also eure Texture Packs, eure Welten, eure Mods, wirklich alles. Und hier sollte sich auch ein Ordner namens Mods befinden. Der hat sich erst generiert, nachdem wir Forge zum ersten Mal gestartet haben. Deswegen mussten wir das vorhin machen. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar Mods drin. Hier können wir jetzt einfach Rechtsklick einfügen oder einfach STRG V drücken. Und jetzt haben wir hier unsere Ice and Fire Mod drin. Hier in diesen Ordner müssen einfach alle Mods rein, die ihr installieren wollt. Beachtet immer, dass sie die richtige Version haben. Und ihr müsst natürlich auch aufpassen, manche Mods, wie zum Beispiel Ice and Fire, erfordern eine andere Mod, damit es kompatibel ist. Zum Beispiel hier ist tadle Wir können den Ordner jetzt hier schließen, den Browser auch. Und jetzt einfach nochmal Minecraft starten. Dann starten wir jetzt hier wieder Forge16.5. Ganz wichtig, wenn ihr wieder ohne Mods spielen wollt, wählt einfach eine andere Installation aus. Forge solltet ihr einfach immer starten, wenn ihr mit Mods spielen wollt. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch immer, wenn die im Mod-Ordner sind, die Dateien, könnt ihr trotzdem ganz normalen neueste Vollversion zum Beispiel spielen oder andere Installationen. Die Mods werden dann nicht ausgeführt, weil ihr, wie gesagt, um Mods zu spielen, immer forsch ausführen. Deswegen werden wir jetzt hier forsch aus und gehen dann auf spielen. Lasst euch nicht davon verwirren, dass es das hier so kompliziert aussieht mit den ganzen Codes. Das ist nicht wichtig. Minecraft startet sich jetzt ganz normal, nur halt eben in forsch Hier seht ihr auch immer, wie viel von eurem Arbeitsspeicher gerade sozusagen ausgelastet ist. Je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher ihr Minecraft zugewiesen habt. Das sollte standardmäßig 2 GB, also 2048 MB sein. Aber ihr könnt natürlich auch Minecraft immer mehr zuweisen. Und jetzt können wir hier ganz normal auf Einzelspieler gehen. Lasst euch nicht von dem Hintergrundbild verwirren. Das kommt von der Citadel mod oder von der Ice Fire-Mod. Ich habe keine Ahnung gehe mich auf Einzelspieler. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr müsstet jetzt eure Mods erfolgreich installiert haben. Ihr könnt sie jetzt gerne austesten. Und da wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Mods. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsmods sind. Vielleicht mache ich ja mal ein Top 10 Minecraft Mod Video. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, falls die noch nicht wussten, wie man Minecraft Mods installiert. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den Mods und ciao.